Also haben wir jetzt gerade am überlegen, wie steigen wir jetzt hier eigentlich ein ne? und wieso sitzen wir jetzt hier eigentlich und reden über Visionen. Nordzypern, Mut vielleicht zum Auswandern, das Beste für die Kinder tun, also das ist schon verrückt, Wir ne? waren in einer Gruppe, ne, die jetzt hier irgendwann mal hier hin möchten oder einen Plan B haben möchten, ich habe ja die Entscheidung schon getroffen, <lacht> ich bin hier genau. und wir sind uns durch Zufall am Strand dann begegnet und kamen dann einfach so ins Gespräch und dann sagt sie, ja okay, ähm, ich bin auf dem Weg, meine Vision zu verwirklichen. Du hast eine ganz, ganz schöne Vision. Erzähl. Ja, also bei mir ist das so, dass ich, also erstmal, es ist ein Traumland hier. Ja, man trifft hier nur freundliche Menschen. Besonders jetzt in dieser Zeit, das tut irgendwie total gut. Mhm. Also mal Urlaub machen zwischenzeitlich würde ich wirklich empfehlen, im Moment gerade, mhm. weil hier ist alles eigentlich schön. Ja? ja, bis auch ein paar Kleinigkeiten, mal Internet ist weg. Und kein Strom oh. oder kein Wasser oder äh, man braucht einfach ein ganz anderes Zeitgefühl oder das deutsche Pünktlichkeit, klar, Ströbel kann man ziemlich vergessen, das ist eine andere Sache. Aber eben halt einfach zu sitzen, man begegnet sich ja. ins Gespräch dann da rein und dass das einfach so ein Gefühl ist schon, du hast vorhin das Wort gesagt, neue Zeit. Wo genau. ganz andere Werte da sind, nicht schaffe, schaffe, Häuslebau, quadratisch praktisch gut, sondern wirklich die Herzensbegegnung, dass wir eben halt gut miteinander sein können, uns entwickeln können mit dem, was da ist und was Neues schaffen. Und das ist natürlich nicht nur für uns Erwachsene oder für mich als, sondern ganz besonders für die Kinder. Und was du erzählt hast auch, dass du ganz viele kennst, Eltern, die Sagen ich, möchte das für meine Kinder, dass äh, nicht das, was wir erlebt haben, mit uns ne, selbst persönlich mit dem genau. Schulsystem. Du kommst aus der ehemaligen DDR rein. Ich bin da also auch äh, ziemlich geprägt worden. Und zu sagen, so für meine Kinder will ich was anderes, aber wie mache ich das? Genau, genau. Ja? und da habe ich natürlich über Jahre hinweg mich mit beschäftigt, weil ich selber Kinder habe und die jetzt wiederum ja auch Kinder haben. Und die jetzt irgendwie einen anderen Weg gehen wollen, als ich den gegangen bin, mit ihnen. Also sie, sie sind ja meine Entwicklung, also sie, wir sind ja alle in einer Entwicklungsstufe und erleben im Prinzip ja unsere eigenen Kinder, äh, dass sie irgendwie was anders machen wollen. Und ähm, da begegnen sie mir im Prinzip, dass sie möchten, dass ihre Kinder ein anderes Schulsystem haben. Und demzufolge gibt es ja jetzt, ähm, oder meine Vision, die ist ja schon lange da, die bin so schule Und die will ich natürlich jetzt als Vision auch Wirklichkeit werden lassen. Aber wie macht man denn das? Wie soll denn ein anderes Schulsystem aussehen? Und ähm, da hast du natürlich hier, wenn man jetzt zum Beispiel in einem anderen Land ist, ähm, es, meistens kommen ja jetzt äh, Menschen auf mich zu, denen das in Deutschland überhaupt nicht mehr passt dieses Schulsystem und weil es einfach altgebacken ist und die Kinder das nicht mehr wollen und wir merken ja auch, wie krank die oftmals gemacht werden, weil sie so perfekt sein sollen und äh, wir wollen das ja selber auch nicht oder wir wollten es ja selber auch nicht und mussten uns aber dem fügen. Und wie machen wir denn jetzt nur ein neues Schulsystem? Wie finden wir denn Alternativen? Wie können wir denn die Zeit überbrücken? Und <lacht> da hat natürlich die Dagmar schon ein bisschen Erfahrungen hier gesammelt, wo, wo du bist ja schon eine Weile hier auf Nordzypern. Mhm. Und wir haben uns jetzt beide darüber mal unterhalten. Ja. Also was ich ganz also ich begleite ja ganz viele Menschen, die überlegen, ins Ausland zu gehen und sagen, ich kann nicht wegen meiner Mutter, wegen dem, wegen mhm. dem und wegen meiner Kinder, weil die ja noch zur Schule gehen müssen, ich keine Zeit mehr habe, sonst noch nebenbei etwas zu machen und ich weiß nicht, wohin. Mhm. So, und... Ähm, ich möchte auch meine Kinder nicht aus ihrem äh, vertrauten Umfeld mit den hm, hm, und so was alles. Da sage ich jetzt mal ganz ehrlich: Was ist das Umfeld? Mhm. So, in Deutschland haben wir Schulpflicht. In Deutschland sind wir Einwanderer. Du bist ja jetzt noch vor Ort und kriegst es mit. Ich krieg es nur von weit mit, was dich tagtäglich verschlimmert. Und wenn ich dann höre, ich bleibe lieber da wegen den Kindern, da würde ich ganz einfach sagen, ich würde gehen wegen der Kinder. Hm. Äh, so hart wie das ist, und das ist auch nicht einfach. Ich kenne jetzt mehrere Paare, die mit ihren Kindern nie hingezogen sind. ist natürlich vielleicht etwas mehr Vorbereitung. Und deine tolle Schule, die gibt es hier so noch nicht. Aber das Schulsystem ist hier anders. Also es gibt hier auch eine Schulpflicht, hm. die ist aber geringer. Die staatliche Schule, okay, da wird auch mal Englisch gesprochen, aber Türkisch, aber die privaten Schulen sind Englisch. Sie sind international anerkannt. Auch die Universitäten kannst du ohne ein Abitur studieren. Und die Preise dafür sind äh, erschwinglich, okay. dabei. Ne? Und äh, da kann man sagen, wenn ich jetzt hier es schaffe, auszuwandern, das muss ja nicht nur Zypern sein, aber da kenne ich mich aus. Viele gehen nach Paraguay. Da gibt es eben halt weniger dieses alternative Schulsystem wie hier. Ja, mhm. Da muss man einfach mal so, so sehen und auch inwieweit da die Kultur anders ist. Hier ist die liebenswert anders. Aber wirklich, also wirklich liebenswert. Das ist total schön, ja. Ja, und, und, wenn, und da hatten wir jetzt gerade mal überlegt, wie kriegt man deinen Traum von der Benzo-Schule jetzt hier hin? Und da kann ich einfach nur sagen, das könnte jetzt hier ein Übergang sein, hier hinzukommen, zu sehen, welche Schule passt jetzt für mein Kind, bringen die dann da rein und vor allen Dingen das, was du auch gerade gesagt hast, wir laufen uns über den Weg, was jetzt hier in dieser Anlage da sind, das sind 99 Prozent Deutsche, die so, Ticken wie wir und auch äh, die neue Zeit leben wollen und weiter vorantreiben wollen. Das heißt, du bist nicht in einer Enklave wie in anderen Ausländern, mhm. wo du als Deutsche in so einem Ghetto sitzt. Mhm. Kannst du natürlich machen. Ja. Du kannst es aber auch anders machen. Ja? Und insofern wäre das ein Übergang. Und was die Sache ist, wenn du dir vorbereitest, dieses Auswandern. Klar, ohne Moos ist nichts los, dann müssen die Eltern dafür natürlich sorgen, aber du hast hier mehr Zeit. Das heißt, neben dem normalen Schulsystem, wo deine Kinder dann jetzt hingehen, hast du Zeit mit anderen, so verrückten wie wir sind, Leuten der neuen Zeit Kontakt aufzunehmen genau. und da was aufzubauen. Community aufbauen, genau. Und da kämst du jetzt wieder im Spiel, dass man sagen kann, okay, wir sind alle schon ein bisschen anders Denkender, haben andere Soft Skills, natürlich, es gibt immer Ausreißer, aber da wäre dann nochmal die Sache, das anzuleiern, nicht nur eine Community zu bilden, sondern in der Community, welche die sagen, wir kümmern uns um unsere Community Kinder, auch natürlich in in Koordination mit den Zypriotischen, Nordzypriotischen. Genau, genau. Und das ist auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Bei den Zyprioten ist Bildung ganz wichtig. Hm. Okay. Ja, und an nicht, an nicht, nicht so wie jetzt ich das so kenne von Kap -Wern. Die gehen alle zur Schule, haben eine Schulpflicht, haben auch alle Abschlüsse. Aber eben halt ist es dieses Denken. Hm. Die Jungen hier ja, hm. die lernen auch zu denken. Ja, und da dieser Austausch dann dabei, ähm, das, das könnte noch mal befruchten, so mm, in dieser Richtung. Mm. Und in diesem Prozess, also ich komme ja täglich hier an meine Grenzen. Du kriegst ja so ein bisschen mit, womit ich zu kämpfen habe. Sei es mit dem Muktan, sei es mit dem Formblatt sei es, dass die meine Wohnung nicht hinkriegen, dass sie deinen Schrank hinbauen, da halt überhaupt gar nicht dahin. Also du kommst an deine Grenzen, den typischen Deutschen. Also diese Persönlichkeitsentwicklung sollte man hier nicht unterschätzen. Ich bin gerade das erste Mal links alleine gefahren <lacht> zu Dagmar. Es ist eine Herausforderung. Also wir sind auch Kinder. Wir sind auch Kinder, die eben halt lernen, genau. neue Dinge lernen. Und ähm, gestern hatte ich eine schöne Begegnung mit dem Hund. Also hier laufen ja die Hunde und Katzen, äh, die laufen ja mit den Menschen mit. Also das ist völlig in der Natur integriert. Und äh, den habe ich zweimal gestreichelt und dann hat er mich bis nach Hause gebracht. Also es war ganz nett. Also wirklich, das ist so lieb hier irgendwie alles, ja? Ja, also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nee. Wir nee. sind jetzt hier auch auf der Kippe, weil ganz viele hier hinkommen, nur die Dollarzeichen sehen. Aber der Grundstock steht und es liegt ja auch an uns, welchen Geist wir dann so da reinbringen. Und deswegen meinte ich das. Nur allein dieser Prozess, ich wandere aus und dann. Ein, setzt mich dann eben mit mir und mit der Kultur eben in Verbindung, ist ja das, was du ja auch für deine Schule hattest. Ne? Diese Soft-Skills, Herzenswärme dann dabei, Kreativität. Wir sind gefordert als Eltern und die Kinder sind auch im positiven m, Sinne gefordert, sich genau. hier zu integrieren. Genau. Ne? Also auch allein, wenn man sagt, ich habe noch nicht die Schule und die Bildung oder sowas. Als nur dieser Prozess ist das, was... Äh, die Intention ist, warum wir was anderes für unsere Kinder wollen. Und hier kriegen wir das in der, innerhalb dieses Prozesses. Ja, vor allen Dingen lernen die Kinder ja auch, dass wir gerade dann auch lernen. Und das, das, das ist ja dann so, dieses Integrieren miteinander in der Familie. Und das ist einfach schön. Da kann dann auch ein Kind, was dann irgendwas Neues aus der Schule mitbringt, vielleicht die Sprache den Eltern beibringen zum Beispiel. Ja? Und das ist natürlich eine wunderbare... Äh, Familiencommunity, die sich denn ja. da schon mal bildet, ja. Und wenn man dann noch mehr und mehr Menschen kennenlernt, wir lernen hier täglich neue Menschen kennen. Ja. Äh, das ist auch verrückt, ja, dass die kommen ja auch wirklich auf einen zu und freundlich mhm. und mhm. Ist, ja, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es nur an dem Wetter liegt. Jetzt kommt ja noch dazu, dass das Wetter hier wunderbar ist und ja, also es ist ähm, eine Herausforderung, aber es ist wirklich möglich, eine alternative Schule in einem anderen Land zu finden, wenn es zu Hause nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Es ist immer die Frage auch äh, wirklich, was willst du wirklich und was bist du bereit dafür zu tun? Ist dein Aber, was du vielleicht hast, das Aber, weil du nicht Nein sagen kannst? Oder ist es ein Aber, weil du Bedenken hast und noch ein paar Informationen, also so den Abschlusswort, wo ich da gerade gesagt habe, wo wir unterbrochen haben. Es ist immer die Frage, was willst du wirklich? Ist es ein Aber, was du nennst? Sind das Gründe? Sind das Vorwände? Oder sind es einfach noch zusätzliche Informationen, die du brauchst? Oder zu sagen, du brauchst jemanden, der dich da begleitet. Und dann hast du ja deine Community dann dabei. Wir treffen uns sonntags immer im Zoom-Call. Also auch wirklich zu sagen, ich habe ähm, definitiv Sorgen und Ängste aber die will ich ausräumen. Und dann geht das. Ja, also es ist die Frage. Ja, wir sind jetzt reingegangen, weil draußen eben halt gerade mal der Rasen gemäht werden musste in dieser wahnsinnig tollen Anlage. Insofern hätte ich jetzt gerade mal gezeigt, wie toll das hier ist. Und es ist November sehen es ja. Es ist November und ich war heute Morgen im Meer baden. Es ist einfach nur an einem einsamen Strand dabei, ist es immer die Frage, was willst du wirklich, wirklich? Und ich denke mal so mit deinen Schritten jetzt hier, ich habe die Vision, ich begleite dann Eltern dabei und diesen Prozess, was ist da nötig, damit einfach eine gute Bildung im positiven Sinne mit den Kindern uns passiert. Genau. Andersrum ist auch, dass das Lehrer zum Beispiel bei mir auch dieses, also als Teilnehmer das buchen können, wo wir gemeinsam drei Monate eben halt durch einen Prozess gehen und einfach mal lernen. Ich sag mal, wenn man Lehrer ist, hat, hat man ja alle Möglichkeiten, aber wie gehen wir denn jetzt anders mit den Kindern um? Wie, wie können wir sie denn begleiten, ohne dass wir an ihnen ziehen, ohne Druck sozusagen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, den Beruf auf irgendeine andere Art und Weise zu leben. Zum Beispiel nur drei Kinder äh, ähm, zu schulen, zu begleiten am Tag. wenn es wird sehr viele Eltern geben, die online arbeiten, die haben auch das Geld. Man kann dann als Privatlehrer gehen. Ähm, es gibt so so viele Möglichkeiten, aus der Sache auch herauszukommen. Wenn man auch als, also ich habe auch sehr viele Sozialarbeiter und Lehrer kennengelernt, die mhm. einfach sagen, die haben die Nase voll. Die haben keine Lust mehr selber, aber sie müssen das noch machen. Genau, das ist auch wieder das, was ich sagte. Ich bin ja Lehrerin. Ne? Okay. <lacht> also insofern, äh, ja, habe das jahrelang gemacht und habe dann aufgehört, weil ich eben halt das System nicht mehr ertragen konnte. Also wirklich da dieses Konzept zu haben, was ist machbar, welches... Personal, welche ne, Lernbegleiter brauchen wir, welche Lernumgebung brauchen wir und was ist eben halt auch wirklich mit unseren Kindern damit und auch mit uns. Na, dass du sagen kannst, wir begleiten uns gemeinsam in eine gute Zukunft. Und das genau. ist das Konzept, was du gerade entwickelst. Genau. Und da bin ich total gespannt darauf, ich welche auch. unterschiedlichen Aspekte du da reinbringst. Also in diesem Sinne, die Kontaktdaten werde ich unten reinschreiben. Kontaktiert einfach die Sabine. Und wenn ihr weiterhin über ein Auswandern speziell Nordzypern haben wollt, kontaktiert mich. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht in Sonntags-Sukol, der Auswanderer- oder Aufbruchstammtisch. Ja, super. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ne? Ja, genau. Und da kann man ja erstmal sich Inspirationen holen, ne? Genau. Genau. Also Und in diesem Sinne, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>